Hallo, dies ist der erste Teil des TextZone.at Java Tutorials. In diesem wird es gehen um äh, das Hello World Programm, welches später hier, so wie hier es bereits steht, in der Konsole den, den Text Hello World ausgeben wird. Um dies in Java zu ermöglichen, habe ich hier die IDE Eclipse offen. Die gibt es für mehrere Programmiersprachen, aber am berühmtesten ist sie für Java. Ihr könnt aber natürlich auch NetBeans oder andere benutzen, die ihr für besser haltet. Um ein neues Projekt in Eclipse zu erstellen, machen wir einen Rechtsklick im Package Explorer, gehen auf New Java Project, wählen einen Projektnamen, benutzen die Standard-Location für das Projekt und wählen die Java SE 1.7 aus. Dann drücken wir auf Finish und ein... Projekt erscheint. Danach müssen wir nur noch New Class Name ist Main in diesem Fall mit einem großgeschriebenen Anfangsbuchstaben, denn Klassen werden, also die Klassennamen sind immer mit Großbuchstaben, Variablen Namen meistens mit Kleinbuchstaben. Dann steht hier oben The Use of the Default Package is discouraged was uns in diesem Fall nicht interessiert weil wir werden später noch mit Paketen arbeiten aber jetzt sind sie noch egal eigentlich danach wählen wir hier gleich aus bei which method subs would you like to create public static void main die public static void main ist die Methode die beim Ausführen des eines Java Programmes als erstes ausgeführt wird in dieser steht der ganze Startcode also hier werden von Anfang an alle Variablen deklariert und Klassen gestartet, Threads gestartet und so weiter und die Klasse Main wird Public das heißt man, kann, man könnte von einer anderen Klasse darauf zugreifen Abstract und Final sind Stichworte, die nicht wirklich nötig sind hier zu wissen Interfaces brauchen wir keine in diesem Fall weil wir nur ein ganz normales Programm erstellen wollen, ohne irgendwelche zusätzlichen Funktionen. Und dazu brauchen wir eigentlich nur diese Klasse und den Static Void Main. Er generiert uns hier gleich wieder den Standardcode, der eigentlich total unnütz ist, aber ja. Und das ist dann die Grundform eines normalen Java. Ist. wir haben die public static, die public class main das ist die diese klasse hier diese klassendatei in der ist die public static void main drinnen Die Publi public static void main wird eben beim ausführen des Programmes als allererstes gestartet und ihr werden auch startargumente übergeben das heißt man könnte sie mit argumenten starten und die könnte sie dann einlesen Public Static Void Main wird eben als allererstes bei einem Programmstart ausgeführt und man kann ihr eben beim Start des Programmes ähm, Variablen, also String-Variablen übergeben. Startparameter heißen die. Und die sind dann, kann man hier als diese Strings in diesem Array betrachten, aber dazu so im zweiten Teil mehr zu den Startparametern. Und hier ist jetzt nur wichtig für das Hello World Programm zu wissen, wie man Text in die Konsole schreibt. Der Standardcode, um Text auszugeben in der Konsole, lautet system.out.println println, also printline und als Parameter einen String, der geschrieben werden soll und dieses Hello World. und mit diesem Code wird ein String in die Konsole geschrieben und dieser lautet eben hier Hello World kann man auch reinschreiben was man will es ist egal im Prinzip äh, gibt alles aus ich bin mir jetzt gar nicht sicher ob Java auch Sonderzeichen unterstützt aber ja glaub, ist, ist so wie es ausschaut und ja das ist eben das ganz normale hello world programm und wir sehen uns im nächsten part tschüss